Hey Leute, hey YouTube und herzlich willkommen zu meinem Video. Ähm, worum geht es in dem Video? Ganz easy peasy. Ich möchte ganz einfach sagen. Okay, in diesem Video geht es um diesen Server hier und wie ihr erstmal den Server beitreten könnt und was ihr erfüllen müsst. erstes müsst ihr meinen Discord beitreten. Das ist ganz wichtig, weil ihr auf meinem Discord den Sprachchat könnt und nicht dann auch einfach den Minecraft Server Member mit. Teilen kann oder geben kann, so was hat mein Dorf zu bieten? Was hat dieses ja, der Server zu bieten? Es ist wohlgemerkt, das muss ich sagen, nicht mein Server. Äh, ich spiele einfach nur den Server mit ein paar Kollegen, die ich via Twitch kennengelernt habe. Ja, auf Twitch live ich bei dabei auch. Und äh, dass der nächste Livestream wird auch morgen sein, schätzungsweise zwischen. Äh, ja, ich Schätze zwischen 11 und 6 Uhr. Also, von 11 bis 6 Uhr. Äh, so, genau. Ich werde euch jetzt erstmal die wichtigsten Räume zeigen. Die, ersten, die wichtigsten Räume: Das sind der Enchanting-Raum, das Lager, also das Public-Lager, die Villager-Trading-Hall und die, äh, der Versammlungsraum sowie das Gefängnis. So, gehen wir erstmal zum Versammlungsraum. Danach gehen wir zum Gefängnis und bla bla bla. So, im Versammlungsraum, was haben wir hier? Hier ist der Versammlungsraum. Wir haben genug Tische, äh, genug Tische haben wir sowieso, genug Stühle haben wir für jeden hier. Versammlungsraum, wozu dient er? Ganz easy peasy. Dieser Versammlungsraum dient dazu, Konferenzen abzuhalten, Regelwerke ähm, aufzustellen, bla bla bla es gibt noch kein regelwerk so das gefängnis ist noch nicht fertiggestellt aber trotzdem einer der wichtigen räume hier werden später markisten drin sein wenn welche die sachen von den einwohnern reinkommen hier wird nicht von den einwohnern sondern von den insassen des gefängnisses hier wird die zelle sein und wir werden natürlich auch weiter ausbauen so desto mehr insassen desto größer das dazu. So, jetzt gehen wir erstmal weiter. Wir gehen mal weiter nach hier hin. Hier ist der Enchanting Raum, oder besser gesagt, der alte Enchanting Raum. Er ist nicht ganz so interessant wie der neue. Den neuen zeige ich auch noch. Was haben wir denn? Was gibt es noch? Genau. Die Villager Trading Hall. Die Villager Trading Hall ist hier. Hier haben wir die Villager Trading Hall. Ein paar Wächter sind leider während eines Raids gestorben. Momentan versuchen wir die, diese zu ersetzen. Was anscheinend nicht so gut klappt. Darum kümmere ich mich allerdings nicht. Darum kümmert sich der lieber Herr Peter. Warum gehe ich jetzt auch draußen? So, das Lager. Hier haben wir das Lager. Äh, so, es gibt hier alles Mögliche. Man kann hier alles bekommen. Von Rüstung bis Waffen von Waffen bis Grasblöcke von Grasblöcke bis Kürbiskuchen man kann ja einfach alles bekommen so was haben wir noch Oder was hat der Server zu bieten der Server hat zu bieten. ganz easy peasy gesagt der Server hat ein Warping-System mit Schrägstrich -Schräg App Warps kannst du alle Warps von deiner Gilde sehen so, so hier zum Beispiel jetzt mein Bilden für die Elementfarm, die Werben für die XP Farm. Die ist übrigens sehr, sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr laut. Aber egal. Äh, das dazu. So, ähm, was gibt es dann noch? Genau. So, es gibt jetzt verschiedene Sachen, die wir machen können auf dem Server. Erstens, es gibt Jobs. Jobs wie zum Beispiel Farmer, äh, Jäger, Holzfäller und so weiter. Und dazu gibt es natürlich dann auch noch Geld. Du bekommst Geld und dann kannst du dir Upgrades kaufen. Soweit ich weiß, kostet ein Upgrade 50.000. Ist sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr, sehr teuer. Aber dafür sind die Upgrades sehr gut. Zum Beispiel äh, würden die, Rat, äh, die äh, Wachstumsrate, die Gesch Wachstumsgeschwindigkeit in den Chunks, die du geclaimt hast. Ist das nicht geil? Natürlich ist das geil. Aber wisst ihr, was sie auch noch tun? Genau. Zum Beispiel könntest du Upgrades kaufen, ähm, womit du besser wirst. Also, du an sich, dein Spieler. Und so, ich weiß aber noch nicht ganz so viel über die Upgrades. <lacht> ich auch nicht allzu viel verraten. So, wir machen einmal big Flash. Home. Ah, stimmt, es finden manchmal auch äh, Events statt, wie zum Beispiel ein Enderman wird im End Oder sowas. Und wie ihr mitbekommen habt, gibt es ja ein Fraktionssystem. Ich würde mich freuen, wenn ihr meiner Fraktion, der Sky Mafia, beitreten würdet. Äh, dafür müsstet ihr online kommen, während ich streame. Das würde, jetzt, wie ich glaube ich schon sagte, äh, morgen sein von schätzungsweise 11 bis 6 Uhr. Also von 11 Uhr morgens ja. bis 6 Uhr abends. Ähm, ja. Das wäre das erstmal dazu. Und da gibt es noch einen einzigen Punkt. Was müsst ihr machen, damit ihr meiner Gede beitreten dürft? Ihr müsst Discord haben und da meinen Discord-Server beitreten. Ihr solltet Twitch haben, um auf meinen Twitch-Streams reinzukommen. Um, äh, ja, ihr, solltet, ihr müsst nicht unbedingt Twitch haben, aber ihr solltet schon Discord haben, um auf den Server zu kommen, weil dann könnt ihr nämlich auch noch auf den. Sprachkanal und ich kann euch den Member Rang geben, den Minecraft Server Member Rang mit, äh, mitgeben. Der erlaubt euch im so ein paar Sachen, die möchte ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Äh, die möchte ich jetzt gerade gar nicht sagen, weil ich die auch gerade nicht auswendig weiß. Auf jeden Fall erlaubt er euch ein paar Sachen. Ich meine, es gibt einen Chat nur für die Member. So, das dazu. Mehr gibt es eigentlich noch nicht zu sagen, bis auf dass ich alle Sachen bezüglich äh, Social Media, like Discord, Twitch, bla bla bla, in die äh, Beschreibung packe. Zum Beispiel den Discord Einladungslink etc. pp. So. Und die IP wird auch in der Beschreibung sein. Und hiermit beende ich dann das Video. Das ist nämlich alles. Das ist alles, was es gibt. Alles, was es wissen äh, zu wissen gibt, um. Diesen schönen Fan-Server beizutreten. oder rein, meine Freunde. oder rein. Und habt noch einen schönen Abend oder Nacht.